Wie sieht die moderne Hochschullehre in zehn Jahren aus? Hoffentlich nicht wie heute. Ja, dass mehr freies Lernmaterial bereit liegt. OER. Ja, und überfüllte Hörsäle sollten auch nicht sein. Und die Anmeldung, die Verwandtung, digitalisiert. Wäre das schön. Lass es uns gemeinsam, gemeinsam gestalten. Jawohl!